Moin. Es ist gerade fast 16 Uhr. Wir nehmen gleich so ein Ding auf Wir Pauls Schule. Wir gehen gleich noch mal frühstücken, indem wir Bacon bei der Tanke kaufen. Wir laufen gerade mit einem Speck. Mal hin so also die Berge. So what the fuck? Mein Zug kommt in 10 Minuten. Ich hab's geschafft, meine Kameratasche in meinen Koffer reinzuquetschen. Quetschen, genau. Ähm, jetzt laufen wir. Ich halte passer schneller. <lacht> also Kraki. <Greky>. Kraki. Truß. Viel Spaß. Wir schließen seine Freunde wieder. Also. Ciao. Ciao. Bis in Discord irgendwann wieder. Bisschen Teamworks 2. Auf gar keinen Fall Zoll. <lacht> Jetzt bin ich die ganze deine scheiße. Ich bin jetzt hier gerade wieder irgendwo äh, Zürich Hauptbahnhof. Ähm, ich suche jetzt nach Souvenirs für meine Oma, weil die wollte auf ganz spontan jetzt ein Souvenir haben. Ja, top. Ähm, mein Zug fährt nicht schnell los ähm, und ich weiß, was ich jetzt machen soll. Ich wollte gerade auf ganz entspannt diesen Süßigkeiten angehen habe da gesehen, dass irgend so ein Ding der für einen Euro verkauft wird, was bei uns für 3 Cent verkauft wird? Ich bin rausgegangen. Ich bin jetzt gerade quer rumgerannt, habe mir Süßigkeiten gekauft, weil, ähm, ja, keine Ahnung, der Hunger. Hier ist alles so teuer, obwohl das Kino gerade als 5 Euro kostet. Trotzdem. Naja, jetzt hier in Zürich. Wunderschön, actually. Ähm. Das ist wirklich echt schön. Ja, und jetzt hocke ich hier. Es kommt eine halbe Stunde. Und, er äh, ist jetzt hier? Ich bin jetzt im Flug, ähm ich fahre jetzt von hier Schaffhausen, von Schaffhausen, Friedrichshafen. Alter, das ist Friedrichshafen nicht so wie so Aids? Ja, auf jeden Fall, äh, ja. Irgendwo jetzt in Schaffenhausen. Warten wir mal jetzt. Ich glaub, bin zurück in Zeit gereist. Oh. Brickrisshafen, let's go. Mein Zug kommt sicher nicht von dir. Äh, doch nicht von Gleis 3, sondern von dir. Das ist sehr praktisch. Ach, er hat du Gleis 3, dann Gleis 5. Und mit dem wir kommen. Der sollte eigentlich da sein, der ist besser für Gleis 3. Perfekt. Nächste Station, Ulm Hauptbahnhof. und paar Tage später. Das ist offen. dort. Vielen Dank für Ihre Reise mit DE-Richtung. Ich bin jetzt ziemlich früher als hier eigentlich anwesend. Es ist eigentlich um 23:50 Uhr da Menschen. Das ist bis 23 Uhr. 45. Oh Digga. Endlich in Ulm. Oh je. Oh ja. Wie man es kennt und lebt. Da hört man also schon einen kleinen Wadenbeißer. Was geht, meine kleinen Wadenbeißer? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab, meine kleinen Wadenbeißer? Ja. ja, ja, was geht ab? Was geht ab, du kleine Dachau? Ja, Freunde, ich muss sagen, das war's mit dem Video. Hört euch einen Podcast an, ähm... Folgt meiner Freundin auf Twitch. Folgt mir auf Twitch. Ich geh auf <Musik>